In diesem Video wollen wir anhand des Beispiels der YouTube-Marke Rezo zeigen, wie Konzerne und Parteien mit Hilfe von bezahlten Handlangern die Bevölkerung systematisch täuschen und manipulieren. Worum geht es? Zuallererst sollte man sich merken, wenn es um YouTube oder ähnliche Kanäle geht, wo Videos produziert werden, die Hunderttausende bis Millionen von Aufrufen in wenigen Tagen erhalten, geht es fast nie, um unabhängige Kanäle und ehrliche Meinungen. Es stehen fast immer kommerzielle Netzwerke dahinter, die mit diesen Kanälen bestimmte Zielgruppen beeinflussen und manipulieren wollen. So auch bei YouTuber Rezo, der ein Projekt der milliardenschweren Marketingfirma Ströer ist. Der YouTube-Kanal Rezo gehört zu dem YouTube-Projekt Tube TubeOne der Firma Ströer, die im Auftrag von Industrie, Politik und jeden, der genug Geld zahlt, die entsprechende Zielgruppe, wie vom Auftraggeber gewünscht, beeinflusst. Hier sehen Sie einige Projekte. Besonders Jugendliche und jüngere Erwachsene sind beliebte Zielgruppen der Manipulation solcher professioneller und kommerzieller Netzwerke. Wir wissen ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ganz besonders die Massenmedien von den Siegermächten dafür genutzt wurden und noch immer werden, die Bevölkerung auf perfideste Art zu beeinflussen und zu manipulieren. Die Kriegsgewinnler nennen dies Omerziehung. Seit jeher sind die Massenmedien das Hauptinstrument der Beeinflussung der Bevölkerung. Dabei ist der ehemalige Informatikstudent Rezo, der mit bürgerlichem Namen anscheinend Jannik Frickenschmidt heißt, ein völlig ersetzbarer Handlanger, der für Geld das macht, was vom Auftraggeber gefordert wird. Um dieser professionellen und von langer Hand geplanten Manipulation der Bevölkerung einen sozial verträglicheren Namen zu geben, nennt man diese Leute Influencer, was so viel heißt wie Beeinflusser. Dabei sucht man sich für die entsprechende Zielgruppe geeignete Personen heraus, die die Manipulation der Zielgruppe erfolgreich werden lassen. Im Falle Rezo ist es ein redegewandter, sympathisch wirkender, und vom Aussehen alternativ und durch seine gefärbten Haare unkonventionell wirkender junger Erwachsener. Im Falle des Irakkrieges war es eine junge Frau, die von Babys erzählte, die von irakischen Soldaten aus Brutkästen geworfen wurden. Dies war ein Projekt der Werbefirma Hill Knowlton, die für diesen Betrug der Bevölkerung mit 10 Millionen Dollar bezahlt wurden und damit den grausamen Irakkrieg, in der US-amerikanischen Bevölkerung schmackhaft machten. Wir sehen also, dass wir es hier mit Projekten zu tun haben, bei denen Moral und Anstand keine Rolle spielen und es vornehmlich um Geld geht. Dabei bleibt noch zu erwähnen, dass die Massenmedien, wie hier die von der Bevölkerung zwangsfinanzierte Tagesschau, wie gewohnt in völliger Gleichschaltung sind. Die Tagesschau behandelt das Video von Rezo als authentisch obwohl ein einfacher Blick auf Wikipedia gezeigt hätte, dass es sich hier um ein Projekt einer Werbefirma handelt und mitnichten um einen authentischen Kanal eines Einzelnen, der seine Meinung sagt. Auch die Tagesschau handelt hier wieder, wie gewohnt, bestenfalls journalistisch völlig inkompetent und schlimmstenfalls als Komplize. Also liebe Jugendliche und alle anderen, die von dieser perfiden Kampagne getäuscht wurden, Lasst euch nicht immer wieder täuschen und recherchiert wirklich kritisch.